Hallo, Paraguay Life, ich grüße euch ganz herzlich aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema, wieder Unfall von mir. Viele von euch fragen, Bitte, wie geht's dir? Was hast du durchgemacht? Wie ist alles passiert? Und was es gekostet hat? So, diese Fragen werde ich euch gerne in diesem Video beantworten, okay? Also bleibt dran. Also, zuerst, was ist passiert? Viele von euch haben es ja gefragt. Gut, wir haben äh, Rotweiler, die ziemlich groß sind. Da könnte ich mal vorstellen. So, da ist ein äh, Traktorfahrer Ist rausgegangen. Die Hunde waren gespannt. Dann hat das Motor angemacht. Die Hunde haben freigelassen und das war im falschen Moment. Die sind rausgerannt, wie die Raketen. Und ein kleines Hündchen, werde ich euch das Bild zeigen, hat mich voll am Knie erwischt. Pops umgeknickt der Pitt. fort. So ungefähr war das, um euch das zu schildern, was überhaupt passiert ist. Also, es kann jedem passieren, sind nur Bruchteile von Sekunden und dann so ein kleiner Unfall kann euer Leben vielleicht auch gewissermaßen verändern. Frage: War das Knie gebrochen? Hm, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt. Ich habe mich aufgerappelt. Es hat wehgetan, richtig wehgetan. Und ich konnte natürlich mit meinem Bann wenig anfangen. Also, sprich, nicht drauf treten, hat es wehgetan. Also habe ich mir schon mal gedacht, es könnte ein Bruch sein, beziehungsweise ein Riss, wie auch immer. So, da bin ich. Äh, Zwei Tage, das hat am Wochenende passiert ist, bin ich zwei Tage, also im Prinzip bis Montag bin ich zu Hause geblieben und montags bin ich dann halt äh, ins Krankenhaus gefahren, um mich da behandeln zu lassen. Ja, da haben die Röntgen ausgenommen, Röntgen gemacht und hat sich herausgestellt, klar, die Fotos zeige ich auch. Es ist ein Bruch. So. Und äh, da bin ich halt zum Doktor gegangen und er hat gesagt, es hilft nichts, nur eine Operation können wir dein Bein ja, wieder halbwegs in Ordnung bringen. So, ich habe gesagt, ja, das sollen wir mal machen. Okay, hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen. haben gesagt, so, okay, gut. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann muss ich mich operieren lassen. Und da kam natürlich die Frage, wo machst du das? Wie gesagt, für diejenigen, die sagen, okay, greift die Versicherung, nein, ich habe gar keine Versicherung. Also keine Krankenversicherung. Viele von euch wollen fragen, bitte, was ist denn? Ja und verlassen gesagt und keine Krankenversicherung. Ich habe immer gesagt, Leute, wenn ich nicht krank bin, dann mache ich auch keine Krankenversicherung. Ja? Ich bzw. auch die Paraguayische Mentalität ist so, wo man sagt, okay, ich zahle nicht für etwas, was ich nicht in Kauf nehme, ja? beziehungsweise was ich nicht in Anspruch nehme. So, und ich bin bis heute Heute Auf jeden Fall auch die Meinung und bin ich weiter der Meinung. Okay, also, was macht man so? Fall klar, man lässt sich Röntgen, Arzt besuchen und im Prinzip die weitere Schritte besprechen. Spricht Operation, okay, ja, wie habe ich das gemacht? In meinem Fall, weil ich ja keine. Krankenversicherung habe, bleibt euch nur im Prinzip, euch, also auch mir, nur der Weg ins Krankenhaus und sich ein Angebot, also kostenvolles Schlag, machen bzw. vorbereiten zu lassen. So, damit man natürlich weiß, was diese Operation kostet und vor allem was nötig ist und was muss man da überhaupt machen. So, wie man im Hintergrund hört. Die Hirne wollen auch mitreden, ja. Zeit. Ich glaube, ich doch einige Eier legen, das habe gesagt, es ist etwas lauter, ich hoffe, es stört euch ja nicht. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also bei mir ist es so, Ich ihr, ihr guckst so einen Menschen an, sprich mit dem und das sagst du, bah. also das ist, der ist halt. Das ist Die Chemie stimmt, also es funktioniert. Und so war es mir. Der schon sagt, so ungefähr, Junge, okay, gut, operieren klasse, wie macht man das? Okay, kein Problem, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder öffentliches Krankenhaus oder eine private Klinik. Das waren die zwei Möglichkeiten. Öffentliches Krankenhaus, okay, Mit Warteschlangen, die Operation wäre kostenlos. ja, Man müsste nur sagen wir, die Ersatzteile, also Titan, äh Bleche oder wie das heißt, Schrauben etc. Also das Ganze drumherum, man müsste dazu bezahlen. Oder die zweite Version, natürlich eine Privatklinik, wo man alles bezahlen muss. So, da es also mein Knie ging. Habe ich ja gesagt, okay, Junge, so also ich kann es nicht warten, ich bin schon zu alt, Knie ist wichtig, also lass es doch mal die Privatklinik wählen. So, die Entscheidung getroffen, da stellt sich natürlich die Frage, welche Klinik. So, ich hatte natürlich mehrere Möglichkeiten, also ich persönlich äh, habe ich mich aber für eine entschieden. Das heißt also für den behandelten Arzt. Der war jung, aber schien mir wirklich also Ahnung zu haben in dieser Materie und äh, der hat noch einen beauftragt, ja, um sich das anzuschauen. Also ist ein Spezialist, ein der spezialisten also für Knöchelbrüche, der, der auch äh, die Sportler behandelt, der ja, Fußballspieler etc. Und ich habe, wie gesagt, von Anfang an ein gutes Gefühl, habe ich gesagt, der Junge macht das, also bereitet das alles vor. Der hat mir ja den Preis genannt, ob ich damit einverstanden wäre. Und äh, die könnten das direkt am Samstag durchziehen. Und wenn alles okay verlaufen ist, die Operation, könnte ich wieder am Sonntag aus der Klinik, also aus der Privatklinik, entlassen werden. So, wie geplant, so gemacht. Das geht bei mir ruckzucki. Also, wenn ich das gute Gefühl habe, dass ich nicht unbedingt zu lange Zeit verstreichen, wofür auch, es geht nur um mein Knie, also das ist natürlich für mich wichtig, auch für jeden von euch wäre es natürlich von Bedeutung. Ja. So, äh, Von daher, ich habe den Arzt also machen lassen, der hat alles top zu meinen vollsten Zufriedenheit, ja, alles organisiert, äh, die ganzen Kosten zusammengetragen, gemacht. Äh, also komplette Betreuung. Also ich war richtig begeistert. Junge Arzt, aber wirklich fachmännisch behandelt. Und ich habe gesagt, okay, lass uns doch mal durchziehen, weil, was mal da, so lange jetzt mal warten, wofür? Ja, okay. Also er hat die, die Semming, ich werde euch da ein Foto machen von, also nicht von der Klinik, sondern die Rezepte, damit ihr die Adresse auch habt. Die haben die Ärzte gewählt, weil wie gesagt, das funktioniert so, dass man im Prinzip die Saale mietet, ja, also Operationssaal und das macht ja der Arzt, also damit hat ich nichts zu tun, er hat alles komplett organisiert, ja, also diesen Hauptarzt, diesen Spezialisten, Anästhesisten, etc., etc. also alle Spezialärzte, die dran Beteiligt waren es waren insgesamt sechs Stück, also schon eine ganze Menge. Und er hat gesagt, okay, die Operation wird ungefähr zwei bis drei Stunden dauern, weil das Knie schon etwas ja, also von 1 bis 6 in der Skala hat er gesagt, so ungefähr drei würde er sagen, was die Schwierigkeitsskala angeht. Also noch nicht so schlimm, es könnte natürlich schlimmer kommen. Das hat wie gesagt, ich sage, mach mal. So, also, lass uns noch mal durchziehen, wie hat es funktioniert, ganz einfach, äh, ich habe mich hinfahren lassen, das war eine Klinik in Fernando de la Mora, also, ich sage mal, Großraum Asunción, also von uns ungefähr eine, eine Stunde, gute Stunde äh, Fahrt. So, äh, da haben die mich am gleichen Tag, dann war am Samstag praktisch für die Operation vorbereitet, natürlich, Nichts gegessen, ja, logischerweise nichts getrunken, also das war die Voraussetzungen. dass die Voraussetzung so. Und dann äh, wurde, ich, äh, wurde ich operiert, also keine Vollnarkose, sondern praktisch hier hinten in den Rücken. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr da kein Facharzt. also im Prinzip, man wurde da von hier aus so ungefähr zum ja, ups in Anführungszeichen nicht gelähmt, aber man hat es nichts gespürt. Ja. Und da haben sie zusätzlich noch ins Knie bzw. in den Becken, wo mir ein Stück Knochen äh, entnommen worden ist, äh, äh, um das Knie zu pflücken. So ist es doch da ne? äh, entnommen. Und es hat auf jeden Fall funktioniert. Die Operation hat so ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert. So. Ich habe mit dem Arzt nachher gesprochen, der hat gesagt, okay, die Operation ist gut verlaufen. Dann kam er am nächsten Tag nochmal und äh, die Betreuung, die war einfach perfekt. Ich hatte ein Zimmer, also, also Zimmer nur für mich mit, mit dem Bad. Also war mehr als zufrieden, ja, also wirklich mit Fernseher, mit, mit, mit äh, allem drum und dran, okay, war es nicht so gut gelaunter um Fernsehen anzugucken. Meine Frau ist ja mit mir geblieben, von daher hatte ich ja genug Betreuung. Das war für mich natürlich sehr, sehr wichtig, weil bis man wenn du da alleine so rumhockt, nichts wo rum, nach der Operation fühlt man sich sicherlich nicht so ganz wohl. Also wir haben das zusammen durchgemacht. Vielen Dank an der Stelle auch an meine Frau. Und äh, wie gesagt, am nächsten Tag, das war Sonntag, wurde ich wieder Freigeschrieben sozusagen und bin nach Hause gekommen. So, das hat ja der Arzt gesagt: okay, ungefähr einen Monat nicht gehen, also richtig Fuß pflegen und nicht auftreten. Jetzt sind ungefähr zwei Wochen vergangen, also mir geht es gut. Danke, danke, danke für die Anfragen und macht euch keine Sorgen. Ja. Unkraut vergeht nicht nach dem Motto, so, ich fühle mich ja wohl, klar, weil ich so beweglich bin, behindert mich das natürlich in etwa. Aber nochmal zum Schluss, okay, jetzt bin ich zu Hause, was wichtig ist, sind noch die Kosten. Da fragen euch ja viele, Mensch, was kostet so eine Operation? Und vor allem, wenn du natürlich keine Krankenversicherung gehabt hast. Kann man sich das überhaupt ja leisten? Die Frage dran fällt euch gleich. Okay, also bleibt dran. So, nochmal zu den Kosten. Das ist jetzt das Wichtigste. Also, das war insgesamt, wie gesagt, eine private Klinik. Das ist ja schon mal wichtig. Eine Top-Betreuung. Ich bin Samstag hin, sonntags wieder zurück, also im Prinzip eine Nacht. Die Operation hat ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert und die Gesamtkosten beliefen sich ungefähr auf, jetzt auf Euro umgerechnet, ungefähr auf 2.000 Euro, also 2.000 Euro. Okay, muss ich das Medikament erschlucken und und und, aber gut, das kostet einige Euro mehr, aber nicht viel mehr. Also im Prinzip die ganze Geschichte hat sich im Bereich von 2.000 Euro abgeschlossen. Äh, ich bin mir ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bis jetzt äh, funktioniert alles top. Ich bin auf dem besten Wege. Okay, ich kann nicht so 100% gehen, aber oder mich bewegen oder Kunden betreuen oder Kundengespräche führen, kann ich auf jeden Fall. ich auch mal dabei ab und zu. Also ich, ich trete jetzt schon kürzere logischerweise man kann logischerweise nicht alles machen. Okay, das zu der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also macht ruhig Likes nach oben, falls ihr die äh, erwarteten Informationen bekommen habt. Falls nicht, Einfach unten in den Kommentaren schreiben bitte, ja? habt ihr welche Fragen zu Operationen, zu Arztversorgung, wie funktioniert das Ganze in Paraguay, also das ganze Gesundheitswesen in könnt ihr gerne unten die Frage stellen, beziehungsweise mich auch per WhatsApp anrufen. Ja? Nicht vergessen, Likes nach oben das Video, das Video teilen auf jeden Fall, sicherlich andere wollen ja auch mal wissen, wie die Gesundheitskrankenhausversorgung in Paraguay funktioniert und da ich meine persönliche Erfahrung damit gemacht habe, das teile ich mit euch, okay? Also teilen das Video, Likes so oben und wie gesagt, ich werde euch weitere nennenswerte, empfehlenswerte Videos Links wie immer von unserem Kanal empfehlen. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut und passt auf euch auf.